Gibt es für Leute, die noch keine Erfahrung mit Drogen haben, Drogen, die sich da besonders gut für das erste Erlebnis eignen? Yo, Simon, ich will unbedingt mal Psychedelika ausprobieren und habe mit sowas noch gar keine Erfahrung. Soll ich da erstmal LSD oder Pilze nehmen? Ich präsentiere euch hier meine Liste von Drogen, bei denen ich der Meinung bin, dass sie am ehesten für unerfahrene Leute geeignet sind. Platz Nummer 1 auf der Liste wird mindestens genauso kontrovers sein wie mein letztes Video. Bevor ich mit der Auflistung anfange, möchte ich hier allerdings klarstellen, welche Eigenschaften aus meiner Sicht bei Drogen dafür sorgen, dass sie gut für Anfänger sind. Erstens die Dauer. Wenn man noch nicht weiß, wie man auf solche Substanzen reagiert, ist es gut, wenn die Wirkung der Droge nicht allzu lang ist, falls sich herausstellen sollte, dass man auf die Wirkung der Droge nicht klarkommt. Zweitens eine hohe Good-Trip-Chance. Ein schlechter Trip kann auch eine wertvolle Lektion fürs Leben sein, aber Anfänger haben besonders Angst davor, weshalb bei idealen Anfängerdrogen die Chance auf ein Bad-Trip möglichst gering sein sollte. Hier geht es, wie der Name schon sagt, nur um Chancen. Wenn man Pech hat, dann hat man eine sehr negative Erfahrung mit einer Droge, wo die meisten anderen eine positive haben. Drittens, die Sicherheit. Natürlich sind alle Drogen gefährlich, weshalb ich euch prinzipiell vom Konsum abrate. Besonders, wenn ihr noch unter 20 seid, denn für noch nicht vollständig entwickelte Gehirne ist das Schadenspotenzial von Drogen deutlich höher. Das Video soll niemanden zum Konsum animieren und ist nur für Leute, die so eine Auflistung interessant finden, ohne dass sie Drogen nehmen oder für Leute, die sich sowieso schon dazu entschieden haben, eine Droge zu nehmen. Unerfahrene Konsumenten unterschätzen schnell mal irgendwelche Drogen, weshalb es für sie gut ist, Drogen mit möglichst geringer Toxizität und möglichst niedrigem Suchtpotenzial zu nehmen. Aus diesem Grund landen Drogen wie Kokain oder gewisse Opiate nicht in dieser Liste. Das sind zwar Drogen mit einer sehr hohen Good Trip Chance, weil die meisten da beim ersten Mal fast nur positive Effekte verspüren und erstmal keine nennenswerten Nachwirkungen haben, aber sie haben sowohl ein sehr hohes Suchtpotenzial als auch ein hohes Gefahrenpotenzial. Ich gebe allen Drogen in diesen Kategorien eine Sternebewertung. Es ist natürlich sehr individuell, welche Drogeneigenschaften einem da am wichtigsten sind, also achtet nicht zu sehr auf das Ranking. Platz Nummer 5, MDMA. Die Partydroge MDMA ist die Droge, die von allen in der Liste am meisten Freude bringt. Wenn jemand eine normale Dosis MDMA nimmt, ist die Chance, dass man einen schlechten Trip hat, sehr gering. Kann schon vorkommen, aber da es sich um eine Droge handelt, die hauptsächlich Glückshormone erhöht, ist das sehr selten, weshalb die Droge in der Kategorie Good Trip Chance 9 von 10 Punkten bekommt. Ich sage immer, dass sich der Trip so positiv anfühlt, wie als hätte man durchgehend einen Orgasmus mit noch einer extra Note Magie. Bei einer Wirkdauer von drei bis fünf Stunden gebe ich in der Kategorie Dauer 7 von 10 Punkten. MDMA ist, würde ich sagen, die gefährlichste Droge in der Liste. Es ist die einzige Substanz in der Liste, bei der schon Leute an einer Überdosis gestorben sind. Und besonders, wenn Leute MDMA neu für sich entdecken, übertreiben sie damit. Die Droge kann dem Hirn sehr schaden und und kann auf Dauer psychische Probleme auslösen, besonders wenn man es übertreibt, weshalb sie in der Kategorie Sicherheit nur 5 von 10 Punkten bekommt. Was bedeutet, dass MDMA insgesamt 21 von 30 Punkten beim Anfänger-Rating erhält. Platz Nummer 4, 2CB. Bei der psychedelischen Droge 2CB gibt es zwar nicht ganz so viele Glücksgefühle wie bei MDMA und ein höherer Anteil von Menschen mag die Droge nicht, aber auch hier kann man sagen, dass die große Mehrheit einen guten Trip mit der Substanz hat. Man hat in der Regel auch keinen Kater danach, was auch ein Vorteil gegenüber MDMA ist, weil da kann es einem danach schon mal schlecht gehen. Ich denke auch, wenn man es mit anderen Psychedelika vergleicht, ist 2CB so ziemlich das mit dem besten Potenzial für einen guten Trip. Keine Droge assoziiere ich mehr mit krassen Lachflashs als 2CB, weshalb ich in der Kategorie Good Trip Chance 7 von 10 Punkte gebe. Selbst wenn der Trip mal nicht so gut ist, ist ein Vorteil, dass 2CB immer in Schüben kommt, so dass man weiß, dass es in 10 Minuten besser sein wird, wenn es einem Grad zu heftig ist. Die Tripdauer beträgt zwischen 3 und 6 Stunden, wofür ich 7 von 10 in der Kategorie Dauer vergebe. Es sind keine Todesfälle durch Überdosierung von 2CB bekannt und bis auf psychische Schäden konnten fast keine weiteren Gefahren festgestellt werden. 2CB ist aber nicht so Mainstream, weshalb es dazu kaum Studien gibt, sodass dass hier noch einige weitere Gefahren entdeckt werden könnten. Sicherheit also 7 von 10 Punkten, Gesamtwertung also 21 von 30 Punkten. Platz Nummer 3, Cannabis. Gewissermaßen ist das Label Einstiegsdroge bei Cannabis ja gerechtfertigt. Nicht nach der CDU-Definition, also dass Cannabis einen zu schlimmen Drogen verleitet, sondern nach einer, wo man einfach nur meint, dass es sich gut eignet für den Einstieg, wenn man vorher noch keine Drogenerfahrung hat. Die Intensität der Glücksgefühle ist beim Kiffen deutlich niedriger als bei den vorherigen Plätzen und Cannabis hat auch von allen Substanzen auf der Liste das höchste paranoia potenzial aber dafür hat man dann noch den entspannten, beruhigenden Effekt. Und bei den meisten Leuten verläuft der erste Cannabis-Rausch positiv. 7 von 10 in Sachen Good Trip Chance. Cannabis ist von allen Drogen in der Liste die mit dem höchsten Suchtpotenzial, würde ich sagen. Das darf man nicht unterschätzen. Laut der Drogenstudie von David Nutt bietet Cannabis sogar mehr Gefahren als MDMA. Meiner Einschätzung nach ist MDMA schon gefährlicher, aber Cannabis ist definitiv nicht so ungefährlich, wie es sich der ein oder andere. Kiffer einredet. Die Cannabis-Sicherheit bekommt 6 von 10 Punkten. In der Regel ist die Hauptwirkung von inhalierten Cannabis nach 1 bis 3 Stunden vorbei. Es bleibt zwar deutlich länger im Blut und man merkt vermutlich auch nach 5 Stunden noch etwas, aber nicht nennenswert, weshalb ich hier 8 von 10 Punkten bei Dauer vergebe, wo wir wieder bei einer Gesamtwertung von 21 von 30 Punkten wären. Platz Nummer 2, Lachgas. N2O, aka Lachgas, die dissoziative Droge, die bei vielen das auslöst, was der Name verspricht, ist die einzige legale Droge in der Liste, zumindest wenn ihr das Video vor 2023 seht. Die Mehrheit hat sehr viel Spaß während des Rausches, weshalb ich hier 9 von 10 Punkten gebe. Aus meinem Umkreis kenne ich zwei Personen, die Lachgas nicht gut fanden und eine davon habe ich auf Video. Oh. Also alles gut, du bist einfach entspannt. Bei häufigem Konsum kann Lachgas dem Nervensystem und dem Knochenmark schaden, aber wenn man es nur ein paar Mal ausprobiert, was bei den meisten Menschen der Fall ist, ist das Risikopotenzial sehr überschaubar. 7 von 10 also in Sachen Sicherheit. Die Wirkung hält wirklich meist nur wenige Sekunden, also 10 von 10 in der Kategorie Dauer. Das ergibt eine Gesamtwertung von 26 von 30 Punkten. Platz Nummer 1 DMT. Dass ich DMT auf die Einsätze werden viele Leute nicht gut finden, weil DMT häufig Titel bekommt wie das stärkste Psychedelikum der Welt, was ja nicht nach Anfängerpotenzial klingt. Ich kenne auch viele Menschen, die schon LSD und Pilze probiert haben, sich aber an DMT nicht ranwagen, weil sie denken, dass diese Droge so krass ist. Auch meine dmt trip erweckt den Anschein, dass die Droge ultra-heftig ist. Aber solche krassen Trips geschehen nur bei sehr hohen Dosierungen. Wenn man nur ein bisschen was nimmt, ist es einfach nur wie ein 10 minuten pilztrip und zeigt, dass die eigentliche Frage, welche Droge für Anfänger geeignet ist, etwas trügerisch ist, denn die Dosis ist meistens entscheidender als die Substanz. Wenn Leute das erste Mal Psychedelika probieren, schwanken sie häufig zwischen Pilzen und LSD. Ein Gramm Pilze ist definitiv anfängerfreundlicher als 250 Mikrogramm LSD. Aber andersrum sind auch 75 Mikrogramm LSD anfängerfreundlicher als 5 Gramm Pilze. Es ist also definitiv empfehlenswert für Anfänger, mit niedrigen Dosierungen anzufangen, egal welche Droge man als Einstiegsdroge nimmt. DMT ist aber trotzdem auf Platz 1, weil die Wirkdauer mit wenigen Minuten ähnlich kurz ist wie bei Lachgard. Lachgas, Lachgas. Also 10 von 10 Punkte bei Dauer. Das Gefahrenpotenzial hält sich auch in Grenzen. Man befürchtet hier wie bei den meisten Psychedelika überwiegend psychische Schäden, wenn man es damit übertreibt. Eine Sache, die mir aber bei DMT besonders aufgefallen ist in letzter Zeit, dass es da sehr schwer ist, gute Qualität herzubekommen, weil fast jeder Trottel das Zeug selbst herstellen kann, was zu Verunreinigungen führt, weil sie Fehler machen, wodurch die Substanz leider gefährlicher wird. Bei schlechtem DMT hat hat man einen deutlich penetranteren Geruch und man muss viel krasser husten. Also ich habe jetzt hier der Substanz-DMT den ersten Platz gegeben, aber in der Praxis wird es wahrscheinlich so sein, dass die meisten Anfänger keinen Zugang zu DMT haben, erst recht nicht zu reinem DMT. Aber ja, insgesamt in Kategorie Sicherheit, 8 von 10 Punkten für DMT, kommen wir zu gut Trip Shores. Auch hier kann man sagen, dass es den meisten gefällt. Je krasser die Dosierung, desto höher die Wahrscheinlichkeit für einen Trip, der zu heftig ist. Aber durch die kurze Wirkdauer kann man sich da immer sehr schön herantasten und das Risiko eines Bad Trips senken. Ich kenne nur zwei bis drei Leute in meinem nahen Umkreis, die die DMT-Wirkung gar nicht mögen, aber andere Psychedelika schon. Wenn die jetzt DMT als erstes probiert hätten, dann hätten sie wahrscheinlich nie was anderes probiert. Also wie gesagt, vergesst nicht, dass das alles sehr individuell ist. 8 von 10 Punkten in der Trip Chance Kategorie. Insgesamt also 26 von 30 Anfängerpunkten. Theoretisch hätte ich auch eine Droge wie Koffein auf Platz einsetzen können, aber das haben die meisten wahrscheinlich von euch schon probiert, weshalb das dann niemanden was bringen würde. Als ich meinen Kollegen Jascha vom Kabal Set und Setting gefragt habe, welche Drogen er anfängerfreundlich findet, nannte er noch Ketamin. Mit der Droge habe ich zu wenig Erfahrung, um ihr selbst einen Platz in der Liste zu geben. Aber ich wollte sie trotzdem mal erwähnen, die Wirkdauer ist da auch eher kurz. LSD und Pilze sind jetzt auch nicht in der Liste, obwohl wahrscheinlich in der Praxis diese Drogen sehr häufig die erste oder zweite Droge sind, an die sich Leute heranwagen. Und in den meisten Fällen läuft das gut. Stimmt ihr meiner Liste zu? Was sind eurer Meinung nach die besten Anfängerdrogen und mit welcher Droge war eure erste richtige Drogenerfahrung? Bei mir war das ja tatsächlich Kokain, was eigentlich keine so gute Anfängerdroge ist weil sie sehr schnell süchtig macht und dem Körper viel schadet. Wenn ihr den Kabal supporten wollt, gönnt euch was im Open Mind Shop. Seit dieser Woche habe ich zum Beispiel eine etwas kompaktere Version des Projektor 3000 am Start, wo man den Winkel sehr viel präziser einstellen kann. Er hat auch mehr Knöpfe. Alternativ gibt es auch noch Nahrungsergänzungsmittel aus meinem Supplement Shop und Patreon. Ach, und noch ein ganz interessanter Fakt. Ich habe vorher 20 Milligramm Eskalin genommen, einfach so zum Spaß. Alle Moderationen nehme ich eigentlich immer komplett nüchtern auf, aber ähm, das ist jetzt mal eine Ausnahme, wo ich eindeutig den Effekt der Substanz spüre. Und ich frage jetzt mich, mal, ob äh, es einige Leute gibt, die sich jetzt bei dem Video dachten, irgendwie, irgendwie ist es in dem Video was anders. Also... Und, und seid ehrlich, wie ihr sagt, ah, ich glaube, ich habe es gemerkt, ich habe es gemerkt, ihr habt es bestimmt nicht gemerkt. Also als ich kam mir auf jeden Fall sehr krass anders vor, ich, ich musste auch die Sachen so viel häufiger einsprechen, Junge. Und, aber es könnte auch sein, dass es darin liegt, dass es jetzt äh, halb acht in der Früh ist. Ich wollte das unbedingt noch aufnehmen, bevor ich ins Bett gehe, äh, das Video. Ja, ähm, aber jetzt muss ich wirklich ins Bett.